Grüezi miteinander, ich stand hier in Zürich am Paradeplatz und muss leider eine schlechte Nachricht überbringen. Aufgrund von den Negativzinsen von der Nationalbank rendieren Obligationen heute praktisch nichts mehr. Diese Obligation von der Swisscom mit Viertel Prozent, die bis ins Jahr 2018 läuft, kostet heute an der Börse über 106 Prozent. Die Rendite ist mit einem hohen Kaufpreis Minus 0,3 Prozent. Kein Mensch würde so eine Geldanlage kaufen. Wird aber über so eine Obligation ein Anlagefonds gestülpt? Dann sind auch Obligationen- und gemischte Fonds von den Negativzinsen betroffen. Und viele Anleger merken das nicht? Ich hoffe bis heute. Jeden Monat wird ein Bericht über einen Anlagefonds erstellt, sogenannte Factsheet. Hier drauf stehen eine Haufen Zahlen. Aber Nummer zwei sind wirklich wichtig. Wie viel ist Rendite und wie viel sind Gebühren? Was kostet es was bringt es? Bei diesem Anlagefonds zum Beispiel ist Rendite 0,2 Prozent. Kosten fast 1 Prozent. Aus meiner Sicht kann man mit so einem Produkt kein Geld verdienen. Sechs große Obligationenfonds in der Schweiz weisen keine höhere Rendite als 0,2% auf. Die laufenden Kosten sind aber fast 1% im Durchschnitt. Dazu kommt, dass Anlagefonds keinen Kapitalschutz haben und der Ertrag im Obligationenfonds, der sogenannte Coupon als Einkommen, muss versteuern, obwohl er mit dem Fonds einen Verlust macht. Es spielt keine Rolle, bei welcher Bank, bei welcher Versicherung, bei welchem Vermögensverwalter, dass deren Anlagefonds kaufen. Brüche einfach die zwei Prozentzahlen, Rendite und die Gebühren, die sogenannte TER-Gebühren. Glauben Sie, dass die Obligationen in einem Anlagefonds mehr rendieren, wenn man sie mit Aktien und Obligationen mischt? Mit nichten? Die Gebühren für einen gemischten Anlagefonds sind noch viel höher und die Renditen von den Obligationen im Fonds noch mehr. Neben den gewöhnlichen gemischten Anlagefonds, die ihr auf der Bank kaufen können, sind auch die Anlagefonds von der dritten Säule betroffen. Egal, was ein Factsheet von der Vergangenheit erzählt, die Negativzinsen von der Nationalbank werfen jetzt alles über den Haufen.